Mein erstes Mal war Wikipedia. Ich kann mich an die ersten Erfahrungen kaum erinnern, da fließen auch die Eindrücke der ganzen letzten Jahre mit rein. Für mich war es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass so eine große Menge an Informationen plötzlich nur noch ein Mausklick entfernt war und einfach allen, die Zugang zum Internet hatten, zur Verfügung stand. Weiter ging es dann mit MySpace, das war mein erster Kontakt mit einem sozialen Netzwerk. Was mich damals vor allem beeindruckt hat, war die Möglichkeit, die man damit Künstlern gegeben hat, ähm, sich einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren und das ohne große Firmen im Rücken. Und dieses Phänomen zieht sich für mich eigentlich bis in die Gegenwart, also gerade wenn ich mir den dritten Sektor anschaue, finde ich es immer wieder toll zu sehen, wie Kampagnen mit wenig Mitteln realisiert werden, wie Projekte durch Crowdfunding zustande kommen, das ist schon sehr beeindruckend.